Gerne aufgeben sehen, aufgeben sehen. Doch fallen wir hin, stehen wir auf und weiter geht's. Noch scheint alles hier neblig und grau. Neblig und grau, gehen wir durch, die Wolken kommt, die Sonne raus. Falls halt einfach fest, dann glaube es wird schon. Gehen wir zusammen diesen steinigen Weg. Es gibt kein rechts oder links, sondern nach vorne. Gesetz in Natur, streben wir mit aller Kraft dem Gipfel zu. Klar, du alleine kommst niemals zum Ziel, niemals zum Ziel. Gehen wir, wo eins sind schon jetzt zu viel. Halt den Professor im Glauben, es wird schauen, gehen mir zusammen diesen steinigen Weg. Es gibt kein rechts oder links, sondern nach vorn, ist doch egal, wie man noch zu uns steht. Gib was du kannst, nur niemals auf. Niemals du auf. Gegen eine Wand, gegen eine Wand, setz noch eins drauf. Gib was du kannst, gib, gib was du kannst.